Unsere Expertinnen raten bei der Dokumentation und Evaluation der Beteiligungsprozesse auch die Jugendlichen einzubinden. Eine gute Öffentlichkeitsarbeit und ein regelmäßiger Austausch zwischen Verwaltung, Politik und Fachkräften ermöglichen dann das Entstehen einer Beteiligungskultur. Gesetze auf kommunaler Ebene sind hierbei ein wichtiger Baustein für die Verankerung der Jugendbeteiligung. Besonders regelmäßige und kontinuierliche kommunale Jugendbeteiligung kann zu einer guten Beteiligungskultur vor Ort führen. Analoge und digitale Formate können sich in dem Prozess gegenseitig unterstützen. Doch der Umgang mit digitalen Tools für die Jugendbeteiligung muss gelernt werden – sowohl von Jugendlichen als auch von Erwachsenen. Sie haben den Überblick verloren? Unter jugend.beteiligen.jetzt Videoreihe und auf unserem YouTube-Kanal können Sie sich alle bisher erschienenen Folgen der Webvideoreihe noch einmal ansehen.